Servus, wir sind hier bei der Marke Blizzard und haben einen sehr interessanten Ski aus der Quattro-Serie. Der Marc steht neben mir und wird uns dazu jetzt ein bisschen etwas präsentieren. Ja, was haben wir hier? Einen hochsportlichen Ski. Hier unser Topmodell in der Quattro-Serie RS 76. Der 76 steht für die Mittenbreite. Wir haben hier also einen super Holzkant verbaut mit Integrated Full Suspension, wie wir hier sehen. Das heißt, wir haben hier ein Dämpfungselement im vorderen Bereich, zieht sich unter der Bindung durch. Im hinteren Teil haben wir den sogenannten Carbon Booster. Unter der Bindung nochmal speziell eine Carbonplatte, um optimale Kraftübertragung über Schuhbindung-Ski in den Schnee zu bringen. Ein klasse Ski mit einer super Performance und das schauen wir uns jetzt mal auf der Piste an. Jawohl. Bei mir steht nun der Oliver Rehm von Schertle Schmidtsport und der Olli hat für uns den Quattro RS 76 gefahren. Wie war denn dein Eindruck, Olli? Der Eindruck war sensationell. Ich war total überrascht, was der Ski zu bieten hat, absoluter High-Performance-Ski. Trotzdem Fehler verzeihen, unheimlich spielerisch zu fahren, einfach nur spitze. Wie denkst du denn, ist die Zielgruppe für den Ski? Die Zielgruppe denke ich, ist so angelegt, als ein sehr sportlicher Skifahrer, der aber nicht auf Komfort verzichten möchte, mit diesem Ski immer die richtige Wahl getroffen hat. Und auch der Skifahrer, der sich verbessern möchte, ist mit diesem Ski auf jeden Fall gut platziert. Vielen Dank, dann wünsche ich dir noch einen schönen Testtag. Danke sehr.